Ein idyllisches Plätzchen haben wir am Straßenrand gefunden. Gell, was ein Plätzchen haben wir am Straßenrand gefunden. Jawoll! Und ja, es ist echt toll hier und richtig gemütlich. Und da warten wir jetzt natürlich auf die Tour morgen. Man sollte ja eigentlich kein Campingverhalten an den Tag legen, wenn man so steht, aber es ist also wirklich ein Extrem, extrem Ausnahmezustand. Es ist auch für uns ein Schutz vor der Sonne. Wir wollen ja, <lacht> wir wollen ja morgen die Fahrer ordentlich begrüßen. <lacht> ja, genau, das wollen wir machen. Also, wir sind gespannt, da sollten sie morgen direkt vorbeikommen. Absperrgitter liegen überall bereit, aber hier nicht. Also, es sollte keine Probleme geben, wenn wir jetzt hier stehen und morgen die Fahrer begrüßen. Mhm, ist auch weit und breit kein Verbotsschild zu sehen. Ja, also wir sind total safe. <lacht> ja, Korben ist man halt nicht mehr gewohnt. Aber wir sind für den Fall der Fälle gerüstet. Denn wenn man ins Ausland fährt, trinkt man nicht nur Trollinger. Nein, nein, sondern da trinkt man, je nachdem wo man ist. Und da wir hier ja in Frankreich sind, können wir natürlich Franzose wein. Ja, jetzt haben wir uns einen köstlichen Rosé geholt. Das heißt aber köstlich ist, das wissen wir nicht. Er war zumindest nicht billig. <lacht> genau. Und dann gehen wir einfach davon aus, dass er köstlich ist. So sieht. Ja, werden wir gleich feststellen. <lacht> gekonnt ist gekonnt. <lacht> zum Wohl? Zum Wohl? Leckerer Franzose, zum Wohl, zum Schatz. Zum Wohl. Sehr gut. Dann kann man gut trinken, ja. <lacht> Gute Idee also. Und dann haben wir unser beliebtes Knoblauch Das ist auch zur Beschleunigung der Tour de France. Und das müssen wir immer zusammen essen. Alleine ist es für mich untersagt. <lacht> Aber wenn wir zusammen stinken, dann merkt das niemand. Ja, also wir stehen hier für die Tour de France sehr günstig. Mhm. Ansonsten ist das natürlich die Hauptstraße. Und da ist schon ein bisschen was los. Aber wir sind ja hier nicht in Urlaub sondern wir haben ja hier eine Mission zu erfüllen. <lacht> <lacht> naja, erlaube ich das schon. Hm? Aber die Mission steht im Vordergrund. Ja, wenn alles klappt, wenn nichts mehr dazwischen kommt, müsste morgen da die zehnte Etappe durchsausen. Das wäre traurig, wenn das nicht der Fall wäre. Wir haben es uns genau recherchiert. Wir wundern uns auch, dass wir noch ganz alleine da sind. Aber ich denke, morgen früh wird sich das vermutlich noch ändern. Dass manche erst in der Früh kommen. Das ist schon möglich, ja. Und sonst jubeln wir halt alleine. Mhm. Dann haben wir wenigstens Platz. <lacht> Auf jeden Fall sind wir schon von vielen freundlich angehubt worden. Weil ja, wir ja, ja. Weil wir geschmückt haben. <lacht> ja. Trainbase aufgemacht haben. <lacht> ja. So, jetzt lassen wir uns das später. Die zehnte Etappe der Tour de France 2022 startete in Morsin in Hot Savoyen und wir wollten extra eine schnelle Durchfahrt beobachten, deswegen stellten wir uns ca. 20 Kilometer hinter den Stadtplatz. Wie man sehen kann, war es ein schönes Plätzchen, direkt an einem vorbeifließenden Flüsschen. Die Landstraße störte kaum, weil nachts nicht viel Verkehr gewesen ist. Wir stehen hier schon vorbereitet für die Tour de France. Es sieht so aus, als wenn die Straße schon gesperrt wäre. Ja, das ist ziemlich, weil der Verkehr hat ganz schön Nachklasse ja. jetzt. ja. He Heute Nacht waren wir ruhig gestanden, jetzt kommt wieder ein Fahrzeug. Mal schauen, ob der zur Tour de, Tour de France gehört. Jawohl, das Tour de France-Fahrzeug. Und ja, wir sind gespannt, was jetzt da kommt. Die Nacht haben wir ruhig verbracht. Wir hätten eigentlich... das war kein Tour de France. Die, die Nacht haben wir ruhig verbracht, Ab und zu ist ein Auto vorbeigekommen, aber es war nichts Dramatisches. Was uns wundert ist, obwohl wir hier ja einen ganz tollen Platz haben, dass niemand sonst da steht, dass wir ganz alleine sind. Ja, vielleicht ist das geschuldet, dass wir jetzt <lacht> ziemlich am Anfang der Tour hier stehen. Und ähm, ja hier fahren sie wahrscheinlich recht schnell vorbei, weil ja. es doch noch berg runter geht. Vielleicht wollen das die Leute nicht so sehen. Oder es ist geschuldet, weil heute ein Dienstag ist. Ja, und dann mhm. wir haben ja vier Kameras und dann können wir es in Zeitlupe reintun. Also das langt auf jeden Fall für uns. <lacht> ja, genau. Uns geht es ja eigentlich hauptsächlich um das Feeling. Und ja. wir wollten ja eigentlich nicht nur im Trubel stehen, sondern auch mal irgendwo am Straße rein. Ja, wir wollten es auch schnell als Feld vorbeifahren sehen, weil wir fahren ja dann nach der Tour gleich weiter zur nächsten, zur nächsten Etappe. Ja, mal schauen, wie es da denn wird. Gell? Ja. Also auf jeden Fall, die Vorfreude ist groß. Mhm. Jetzt ist es halb zehn, um eins standen sie und dann kommt ja noch die Vorhut. Also wir sind gespannt, wie das alles abläuft und wir berichten alles. Naja, alles bestimmt wird. Das meiste Ach. Etwas. Das ist für euch langweilig, wenn alles Wir, wir scha schauen, wird. dass es nicht langweilig Außer, wird. Außerdem haben wir das hier schon alles gezeigt, die ganze Vorhut. Wir, wir, wir, wir schauen, dass es nicht langweilig wird, okay? Die Werbeparade fuhr natürlich auch dieses Mal wieder durch, wie wir sie schon im letzten Video gezeigt haben. Keine Sorge, wir zeigen sie nicht noch einmal, nur die Ergebnisse, die sie für uns gebracht hat. Also, eins ist auf jeden Fall, weil sicher, ja, wenn man am Anfang steht, dann wird man mit den äh, GIF-A-Ways gut bedient, Ossi, oder? Ja, ja, die schmeißen einem das direkt auf einem zu. Das tut zum Teil gerade weh. <lacht> Und sind eigentlich ganz nette Dinge dabei, oder? Ja, Schlüsselanhänger, Bleistift, ja, äh, äh, Gummibärle. Min <lacht> Mini-Schraubendreher mini mini war bei mir dabei. Den habe ich nicht, ja, Gummibärle. <lacht> Nach meiner Rechnung müssten sie längst da sein. Entweder sind die so langsam unterwegs, es gab einen Massensturz oder ich habe mich einfach verschätzt. Also die Geduld wird auf eine große Spannung gestellt. Und immer noch kommen Motorräder und Autos. Aber irgendwann war es dann tatsächlich soweit, der Hubschrauber kündigte an, dass die Tourfahrer Richtung zu uns unterwegs sind. Wann jetzt die Radfahrer eigentlich schon da? <lacht> War der Radfahrer dabei? Ich habe gar nicht gesehen. <lacht> Wahnsinniges Tempo haben die da drauf. Und hast du gehört, wie das grauscht hat? Ja, irre, ja. echt Irre. Also, also ich bin gespannt, wie das jetzt rüberkommt. Spannende Sekunden vier Kameras haben wir im Einsatz gehabt. Und jetzt werden wir schauen, was wir Bilder kriegen. Ja, genau. Und der helle ist so knapp am Rand gestanden, ich habe gedacht, die Radler fahren Ja, nicht. einer hält die und das ist zurück. <lacht> herrlich, herrlich. Und jetzt geht's es zur nächsten Etappe. <lacht> ja. So, und weil es so schnell vorbeigegangen ist und weil es so ein. Spektakel bzw. Ereignis ist, so zeigen wir euch das jetzt noch mehrmals aus verschiedenen Positionen. uns sofort fertig zur Weiterfahrt, denn wir hatten eine längere Strecke zu bewältigen, aber nach einigen Kilometern stand ein Polizist, stoppte uns, weil die Straße noch nicht offiziell freigegeben gewesen ist. So hatten wir nochmals circa eine halbe Stunde zu warten. startete in Albertville. Bis Albertville hatten wir eine Fahrstrecke von ca. 200 Kilometer zu bewältigen. Eigentlich sollte das in drei bis vier Stunden erledigt sein. Wir waren allerdings fünf bis sechs Stunden unterwegs durch Tankpausen und vor allen Dingen auch durch Verkehrsschau. Musik Weitere Verzögerungen gab es, weil hinter Albertville eigentlich nur schnurrige Strecke gewesen ist, mit Schnellstraßen teilweise sogar dreispurig. Und wir wollten nicht schon wieder an einer Schnellstraße stehen, an dem das Feld ganz schnell vorbeizieht. schalteten wir unser Navigationsgerät aus und fuhren nur den Hinweispfeilen nach, die für die Tour de France eingesetzt werden, damit die Fahrer die richtige Strecke finden. Also kamen noch mal ein paar Kilometer drauf, denn wir wollten jetzt die Serpentinen erreichen, die für diese Tour eingeplant sind. Und dann sind wir endlich bei den Serpentinen angekommen. Zunächst ging es durch ein, eine kleine beschauliche Ortschaft, aber dann... Wie wir aus dieser Nummer wieder rausgekommen sind, das erfahrt ihr im nächsten Teil zur Tour de France.